Das ist Martin. Martin hat eine gute Ausbildung und auch einen Job. Doch immer häufiger ist er unzufrieden. Er kann sich auch vorstellen, den Job zu wechseln. Dann denkt er an den Aufwand. Bewerbung schreiben, Lebenslauf erstellen und, und, und. Darauf hat er nicht wirklich Lust. Das ist Martina. Martina hat einen neuen Job und ist überglücklich. Dabei hat sie gar nicht aktiv gesucht oder irgendwelche Bewerbungen selbst geschrieben. Martina hat ihr Profil bei RegioJob.net veröffentlicht. So anonym, dass niemand sehen konnte, dass es um Martina geht. Bereits nach kurzer Zeit haben sich die ersten Arbeitgeber über RegioJob.net bei ihr beworben. Und Martina hat entschieden, mit wem sie sprechen möchte. Martin ist begeistert. Und als er dann noch hört, dass man sich bei RegioJob.net auf Handwerk und Gewerbe spezialisiert hat, nimmt er sofort Kontakt auf. Martin kann nur gewinnen. So kann er von seinem nächsten Arbeitgeber entdeckt werden und niemand erfährt davon. Machen Sie es wie Martin und Martina und gehen Sie noch heute auf regiojob.net.